Meine Lieben, hier ist die Marmeladenoma und Enkel Janik. Wir sind sehr traurig, dass die Helga gestorben ist. Denn wir haben euch immer und auch jetzt noch sehr bewundert. Wir dürfen euch auch kennenlernen, das war auch sehr schön. Aber Tod ist immer traurig. Der Trost ist, dass er ein langes und interessantes Leben hatte. Wir denken an euch, wir denken an euch und sind mit unserer Trauer mit euch vereint. Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.